Kings Merkmal sind seine großen schwarzen Flügel. Doch woher stammen diese? Sie sehen verdammt ähnlich den Flügeln von Birkanern. Doch wie kann das sein? Das erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. Wenn wir uns King anschauen, sehen wir er hat große schwarze Flügel. Die einzigen Wesen in One Piece mit Flügeln, die wir kennen, sind die Himmelsmenschen. Doch diese haben weiße Flügel. Was aber wenn King möglicherweise wirklich aus Birka stammt? Erklären könnte man dies auf verschiedene Weisen. Es könnte einfach eine genetische Fehlentwicklung sein. Anstatt wie alle anderen Himmelsbewohnern hatte schwarze Flügel und wurde diesbezüglich schon seit klein auf von anderen Himmelsmenschen gemieden. Dies schürte einen Hass in ihm. Dieser Hass brachte ihn dazu, dass er gerne andere foltert. Queen sagte ja schon, dass King ein ziemlicher Sadist ist und auch seine Maske, die er aufhat, könnte eine Anlehnung an Masken sein, die gerne beim Sadomaso-Spiel benutzt werden. Möglicherweise folterte er die anderen Himmelsbewohner aus Rache. Irgendwann aber wurde er vom Himmel verbannt. Somit entstand in One Piece der gefallene Engel mit passenderweise schwarzen Flügeln so wie auch in der echten Welt der gefallene Engel Lucifer dargestellt wird. Auf der Suche nach seiner Bestimmung ist er möglicherweise im Impel Down gelandet, wo er die ganzen Foltermethoden des Gefängnisses einführte. Er wurde auch damit beauftragt bei mindestens einem der zahlreichen Versuche Kaido zu töten zu foltern oder sogar zu erledigen. Doch egal was King auch versuchte, er konnte Kaidu nicht niederringen, seinen Willen nicht brechen ihm keinen Schaden zufügen. Dies beeindruckte King so stark, dass er sich Kaido anschloss. Würde auch erklären, woher Kaido die Himmelsinseln kennt. Was haltet ihr von dieser kleinen fixen Idee? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, wünsche ich mir wie immer einen Daumen nach oben und einen kleinen Klick auf den Abo Button und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.